Dann darf ich als dritten Referenten Matthias Günther begrüßen. Sein Titel ist digital nachhaltige Public and Private Clouds für die Schweiz mit Open Source. Ähm, du kennst ja beide Seiten des Tisches, steht glaube ich irgendwo und von dem her ähm, bin ich ganz besonders natürlich auch auf dein Referat gespannt. Cloud ist ja ein Begriff, den der jedem von uns bekannt ist. Jeder versteht irgendwie, was es ist. Trotzdem gibt es verschiedene Definitionen. Ich bin überzeugt, wenn jeder in einem Satz jetzt auch nach diesen Referaten definieren soll, was Cloud ist, gibt es wahrscheinlich verschiedene Definitionen. Ähnlich ist es mit digital nachhaltig. Wir haben viel davon gehört, auch am, am Morgen in den, in, im Plenum. Und da würde ich dich gerne bitten, Matthias, Dein Titel heißt ja, beginnt ja mit digital nachhaltig. In zwei Sätzen, wie erklärst du deiner Großmutter, was digital nachhaltig ist? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde es wahrscheinlich so erklären, dass, dass man ähm, mit dem Investment weiterkommt, dass man. Ja gut, meine ja. <lacht> ich meine Großmutter. Ich weiß nicht, wie affin deine Großmutter ist. Ja. Würde ich sagen, schau, es muss einfach reparierfähig und wartbar sein. Und dann einfach den Wert so lange erhalten und nicht überall Müll produzieren, links und rechts. Jetzt weiß sie wahrscheinlich, was es ist, aber ob sie es konkret vorstellen kann, was man dann macht, ist dann eine andere Frage. Gut, wir kommen dann zu den einzelnen Kriterien. Wir freuen uns darauf. Ja. Merci vielmals. Okay. Die Maske hört uns vielleicht auch noch etwas besser. So. Ähm. Digitale Nachhaltigkeit nicht für Großmütter definiert sich als eine Serie von, von Eigenschaften. Und wir gehen jetzt durch und, und schauen mal in, zuerst an, was sich das bei Closed Stack und Open Source Stacks für einen Einfluss hat. Ich denke, wenn Sie eine Cloud heute nehmen mit einem Stack, egal ob closed oder open, das wird ausgereift sein. Also da haben Sie keine Differenzierung. Okay. Bei den Strukturen, die sollen transparent sein für ein digital nachhaltiges. Also es sind mehr so die Eigenschaften, die beschreiben, wie dann digitale Nachhaltigkeit wirklich realisiert kann Bei einem Closed-Stack ist es das so, dass Sie da nicht sehr viel Einfluss darauf haben. Bei gut geführten Open-Source-Projekten werden Sie das immer haben. Die semantischen Daten sind auch ein Thema. Die Idee ist, dass das möglichst semantisch dargestellt ist. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das, ob das in Closed-Stack oder Open-Source-Stack nicht wirklich äh, applik äh, applikabel ist. In diesem Moment. Ähm, verteilte Standorte sind wichtig. Bei einem Closed Stack ist es mehr durch den Anbieter gemacht. Bei den verteilten Standorten haben Sie zum Teil mehr, mehr Anbieter, die Sie dann mhm. wählen können. Ähm, dann die Eigenschaften des Ökosystems als zweite Kategorie von, von, von Eigenschaften für eine digitale Nachhaltigkeit dass es eine freie Lizenz ist. Bei einem closed stack ist das genau eines der entscheidenden Kriterien, warum das nicht gegeben ist und bei einem Open-Source-Stack, warum das gegeben ist. Das hat auch etwas mit Lock-In zu tun, schon in Vorwegnahme der Frage. Mit einer freien Lizenz können Sie Anbieter wechseln, Sie können das Zeug nehmen, jemand anderen geben, niemand kann Ihnen verbieten, das weiter zu brauchen. Sie werden jetzt vielleicht sagen, ja, mit Escrow Agreement geht das auch, ähm, wenn ich Gläubiger wäre von einer Firma, die Konkurs geht und, ich, und da beruft sich einer auf sein Escrow Agreement, ich würde trotzdem probieren, von dem noch Geld zu bekommen. Äh, geteiltes Wissen kann man, glaube ich, heute sagen, bei den großen äh, Stacks, das ist genug weit verteilt, äh, dass das keinen Unterschied macht. Die Partizipationskultur, da habe ich mich etwas schwer getan, weil das ist, gibt es wahrscheinlich Theorie und Praxis. Grundsätzlich kommt man mit einem Open Source Stack da weiter. Andererseits gibt es ab und zu mal auch größere Open Source Projekte, wo es einen kleinen Kern gibt, die etwas, die etwas gleicher sind als die anderen. Faire Führungsstrukturen ist auch. Etwas, was man berücksichtigen kann, aber was nicht unbedingt direkt äh, vom, vom Stack abhängt. Die breit abgestützte Finanzierung, ich denke, natürlich gibt es kleine Sachen, aber von den Sachen, die, die überhaupt in, in Frage kommen, kann man davon ausgehen, dass das sowohl äh, Closed Stack wie auch Open Source Stack genügend Geld dahinter steht, um das äh, weiterzuentwickeln. Dann haben wir den Eintrag, die Auswirkung auf die Gesellschaft, für die nachhaltige Entwicklung. Ich habe mir da erlaubt, bei den oss Stack etwas mehr Möglichkeiten einzuzeigen. Das werden wir dann noch anschauen. Natürlich auch bei den closen Stack gibt es immer auch die Möglichkeit, dass da ein Beitrag zumindest an die Gesellschaft geliefert wird. Die Frage ist, wie nachhaltig der ist. Ein zweiter Punkt, den ich ganz wichtig sehe, der ist, haben wir uns jetzt in sehr viel detaillierteren Ausführungen in beiden vorherigen Vorträgen gehört. Das war so etwas meine Befürchtung. Ich habe die Zusammenfassungen gelesen von denen, habe gedacht, da bleibt ja für mich nichts übrig. Also ich denke, was auch wichtig ist, dass Dinge, die jetzt von den Behördenseiten kommt, dass das obwohl sie es dann private machen, public im Hybrid, dass das einfach leicht hin und her schiebbar ist. Und dass sie auch genügend internes Wissen haben, das wurde ja auch schon erwähnt, dass sie Lieferantenwechsel als Möglichkeit oder sogar als, als etwas Gutes ansehen, weil dann, dann wissen sie, wie groß ihr Lock-in ist, wenn sie mal einen Lieferantenwechsel probiert haben. Das ist eben auch leichter mit Open Standard und Open Source, finde ich. Das, das Bild ist die Druckmaschine, weil früher, als es noch äh, viele Zeitungsverlage gab, die war, hatten die meisten ein Agreement, dass wenn einem die Druckerei abbrennt, dass sie einfach beim Konkurrenten die, die ihre Zeitung drucken können. Und das, äh, so kann man das, sollte man das auch mit den Clouds halten und dass man die Funktionalität problemlos hin und her schieben kann. Ähm. Etwas, was ich immer bringe, es ist, es ist langsam etwas altes, die Plattformunabhängigkeit von Fachanwendungen. Sie sehen von, von der Zeit her, das war noch äh, strikt äh, vor der Cloud, da ging es mehr darum, Browserneutralität. Ähm, nichtsdestotrotz, die Funktionalität oben sollte möglichst unabhängig sein von der Funktionalität unten. Ähm, die, die restlichen Lockins, die Sie haben werden, sind schon schlimm genug. Es gab mal ein Beispiel, das irgendwo auf einer komischen ähm, äh, Add-in-Technologie von Microsoft basiert hat und das, da musste der Patch-Level stimmen, damit die Fachanwendung funktioniert hat. Und also solche Dinge bitte vermeiden, darum auch Cloud-Agnostik, also wo, wie, das sollte der Anwendung oben relativ egal sein. Ja. Sollte, sollte man mal neu schreiben mit Cloud-Bezug. Also ich habe mal vor ein paar Jahren gefragt, sie haben gesagt, man dürfte das. Ähm, jetzt komme ich zu den etwas größeren Sachen, weil ich, ich denke eben Cloud ist, ist so zentral, kommen da noch Punkte dazu, dass wir uns Gedanken machen sollen, wie die Schweiz sich als Ganzes positionieren soll. Und das wurde auch schon erwähnt, am Schluss sind es Leute und Köpfe, wo das drin ist. Also Know-how ist nicht etwas, was sie auch im Papier finden, das ist in einem Kopf. Und ich denke, die, die Schweiz muss hier ausbauen, ähm, sollte ausbauen, in generell in der Informatik. Und ich denke, die, die öffentliche Hand hat hier eine wichtige Rolle. Wir kommen noch dazu. Und auch da denke ich, das ist zum Teil leichter mit Open Source, und das ist das Beispiel. Wer kennt den? Ich nehme an, niemand. Das ist, das ist Thomas Müller. Der, der, ist, der, der macht Datenbanken, Kern, also die Kernalgorithmen von Datenbanken. Das konnte er machen von der Schweiz aus, weil er es in Open Source gemacht hat. Wenn, wenn er es hätte weil er mit einem kommerziellen Produkt machen wollen, dann wäre er wahrscheinlich nach Amerika ausgewandert und nicht mehr hier. Das ist einfach so ein Beispiel. Mit, mit, mit solchen Sachen können wir Leute wie ihn da halten, auch, auch wenn ihn die meisten nicht kennen, weil, weil <lacht> das, was er macht, ganz speziell ist. <lacht> Eben. Ein wesentlicher Teil macht der Staat. Die Informatik ist ein großer Teil. Und das ist nur, nur das, das, das die, die, die eine Milliarde beim Bund, das ist nur der direkte Einfluss. Es ist auch der Einfluss, was genommen wird, welche Standards gepusht werden, ähm, welche Eingabemerkzeuge es braucht. Von daher, also die, der Einfluss de, des Staates darf nicht unterschätzt werden bei der Art und Weise, wie, wie sich die IT-Landschaft in der Schweiz strukturiert. Und ich denke, das ist dann etwas, was man auch berücksichtigen muss. Ähm, und jetzt, wenn es wieder der Sprüche ist, Daten sind das neue Öl. Ähm, und wenigstens hätten wir hier Sachen. Oder? Öl haben wir, glaube ich, immer noch nicht gefunden. Oder es gab so, so ungefähr mal eine kleine Menge, wo man sich gefragt hat, warum man das nicht als Reserve lässt. Ähm, auf jeden Fall hier können wir etwas machen und wir könnten uns positionieren und ich denke, es ist auch wichtig für die Resilienz, das führe ich dann noch aus und dann bringe ich ein böses Wort ins Spiel, Industriepolitik, das ist ja <lacht> etwas, was man hier eigentlich nicht machen will, aber ich denke, es wäre vielleicht an der Zeit, hier etwas zu machen, gerade auch wegen der Unabhängigkeit, ich gehe dann noch ganz kurz darauf ein, dann sind da noch Zahlen, und, und eben, man, man, ich habe noch notiert, wir haben schon heute zu wenig Leute, aber äh, ich, ich denke, auch daran muss man schaffen. Ich, ich, hab, ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich die beiden Großbanken, äh, als ich an der Uni war, darüber beschwert haben, wie es keine Informatiker gibt. Die Anzahl Lehrlinge bei der Credit Suisse waren zwei. Also dass man dann ein bisschen wenig IT-Fachkräfte hat, ist äh, nicht erstaunlich. Also man kann da auch dran arbeiten. Und ich glaube, der, der Bund zumindest, und ich denke auch die Kantone sind ja da sehr aktiv. Was auch wichtig ist für Beschaffungen, hier auch bei Clouds, ist, es ist etwas ein natürliches Monopol. Und ich denke, ich denke, Cloud Computing ist anfällig dazu. Also natürliche Monopole haben hohe Fixkosten. Niedrige Grenzkosten, das führt dazu, der Größte wird, und wenn man nichts macht, immer größer. Und da muss man irgendwo Abhilfe, machen, Abhilfe schaffen, außer man findet es gut, dass man dann nur noch einen oder wenige hat. Ein Staatsmonopol ist eine Möglichkeit, das widerspricht ist wahrscheinlich dem, dem durchschnittlichen Schweizer so etwas zu machen. Dann muss halt reguliert werden, entschlechtet. Und das Letzte ist so ein schönes Wort, Substitutionskonkurrenz. Das heißt eigentlich, es wird ersetzt mit einer anderen Technologie. Aber ich sehe jetzt eigentlich nicht gerade, wie wir Cloud mit was wir das unter ersetzen könnten in nächster Zeit. Also ist das mal keine Möglichkeit. Also wird es wahrscheinlich ein bisschen auf Regulation rauslaufen am Schluss. Aber es ist also nicht nur hier. Telekom ist auch ein Beispiel. Ohne massive Eingriffe würde die Swisscom alle rausdrücken, dann die Preise wieder erhöhen, bis der Nächstes probiert. Das ist ganz einfach, weil der Aufbau eines Mobilfunknetzes kostet inzwischen wahrscheinlich ein bis 2 Milliarden. Und das muss man zuerst aufwerfen. Das macht dann niemand mehr, weil eben die Swisscoms dann die Preise senkt, wieder bis der kaputt ist und dann wieder hoch. Das ist einfach noch wichtig, wenn man ausschreibt, es, der Markt allein richtet es nicht überall. Das ist, kommen wir eben zu den Dogmen und Problemen, die sie manchmal erzeugen. Das, ist das Erste habe ich jetzt schon erwähnt und warum ich es nicht glaube. Die Schweiz betreibt keine Industriepolitik, das ist ja auch etwas, was wir eigentlich so sehen, außer dort, wo sie es natürlich tut. Von dem her könnte man auch argumentieren, warum nicht. Ich habe auch immer gehört, dass der Staat selber nichts entwickeln kann, sollte, keine rechtliche Grundlage. Das Letzte ist wahrscheinlich ein, ein Problem. Aber vom Rest her, es sind die gleichen Leute, die wechseln manchmal ja zwischen Staat und Privatwirtschaft. Die Löhne sind auch nicht mehr so viel schlechter. Also von dem her, das sollte eigentlich gehen. Und vor allem, wenn es im Auftrag des Staates entwickelt wird, dann ist es sowieso eine Governance-Frage. Also bei der letzten doofen Diskussion zu dem Thema, äh, hatten es Private für den Staat entwickelt und versaut. <lacht> Gut, ähm, dann ein anderer Aspekt, die, die Konkurrenz. Ähm, das, das, wenn man sagt, dass, es kommt darauf an, unfaire Konkurrenz wäre wahrscheinlich ein Problem. Aber ich war noch zu der Zeit da, ähm, da wurden die, das Handelsamtsblatt wurde zum Teil lokal kopiert ähm, von, von vielen Verlegern. Das war ein gutes Geschäft für die, aber Mehrwert haben sie nicht gebracht. Und dann haben sie drei, vier Jahre daran gearbeitet, dass, de, dass das nicht ins Internet kommt, weil das ihr Geschäftsmodell kaputt gemacht hat. Aber das war ja, schon immer komisch, fand ich. Ähm, die Privatwirtschaft kann das besser. Ähm, ja, das, also, das, ich denke, es ist eben ein Dogma, gewisse Sachen vielleicht. Ähm, man, man muss so wissen, dass die, die englische Gesundheit war nie so, so gesund wie während dem Zweiten Weltkrieg mit der Mangelwirtschaft und wo der Staat alles reguliert hat. Das geht also auch anders. Die Schweiz kann das nicht alleine. Ja, das ist zum Teil etwas schwierig, aber vielleicht sollten wir daran arbeiten. Und Regulation macht die Wirtschaft kaputt. Das, das, das fand ich immer ganz spannend. Die Wirtschaft ist mit allem, mit allem fertig, außer mit Regulation. Hm, mhm. Aber ja. Also, das, man muss dann einfach aufpassen, dass man solche Sachen nicht in, in Beschaffungen äh, gießt oder, oder dass eben die, die, die Steuerung des Ganzen ähm, ein paar Aspekte vernachlässigt, wo man Sachen machen kann und vielleicht auch machen will. Ähm, noch Ganz kurz zur Beschaffung konkret. Es ist für mich wichtig zu sagen, dass das Beschaffung sind ein Mittel, nicht der Endzweck. Das, das finde ich noch wichtig. Und der, der Markt herstellen, das geht auch anders. Und es, es löst auch nicht ganz alle Probleme natürlich. Und dann kommt, kommt die, die, die Sache mit, mit dem Preis. Und am Schluss ist es eben häufig der Preis, weil... Wenn die Anbieter nicht 80, 90, 100 Prozent erreichen in den anderen Kriterien, dann offerieren sie einfach nicht. Also das kann man ja sagen, okay, es ist immer noch genug, aber es ist, es ist heikel und vor allem ist, ist der Preis selbst nicht unbedingt das, was man an Kosten generell zahlt oder Lifetime, Opportunitätskosten, all das andere Zeug. Macht es nicht einfacher. Und was, was mir wichtig ist, ist, denke ich, dass offene Standards und Open Source als Kriterien reintun, wenn es geht, wenn es Sinn macht. Es, manchmal läuft es schief. Ich habe mal eine Ausschreibung gemacht, ich habe einen Java-Standard genommen, JSR 170, habe gedacht, das ist genial, das das, wir haben nur einen Standard als Eignungskriterium. Wir fanden dann raus, umgesetzt, habe den eine einzige Firma. Und alle anderen haben dann gedacht, die, die, das, dass wir nur sowieso die wollten. Das war nicht so. Wir haben es einfach nicht besser gewusst. Und dann fragt man sich, wie wie Standards gemacht haben. Ja. Gut. Ähm, Resilienz, finde ich, auch ein wichtiges Thema, wird immer wichtiger. Eben gerade bei etwas, das so kritisch ist wie Cloud. Ähm, Daniel schaut auf die Uhr, ich gebe Gas. Ähm, und ich, das, das müssen wir uns überlegen, auch bei, bei, bei, gerade bei Clouds, wie, wie kann man die Resilienz erhöhen? Und zwar mit den Risiken, äh, also ich hätte nie gedacht, dass wir mal Probleme mit Masken bekommen. Ähm, äh, von dem her, also man muss diese, diese Risiken, die kürzen, die Kontrolle, wie man es macht, äh, das Unterste, äh, das ist etwas, was wir vielleicht in Zukunft nicht mehr anschauen müssen. Das ist das, die Zonen von, Bedrohungszonen von, von Mühleberg. Alle die im äh, orangen Kreis in Anführungszeichen, die so, haben ja die J-Tabletten bekommen. Ähm, was übrigens auch lustig ist, da gibt es auch noch eine lustige Geschichte, wie der Kreis zustande kam. Der erste war wesentlich größer, aber das hat ihnen nicht so gepasst. Also haben sie ihn einfach verkleinert. Auch eine Umgang das ist so der, die Art, wie man Resilienz nicht herstellen soll. Gut, ich, offene Standards, ganz wichtig, Sie schützen die, Ihre Investitionen, Sie reduzieren den Lock-in, wenn Sie richtig gemacht werden. Oder? Also es, äh, äh, Peter hat erzählt, wie, wie die Entwickler umgehen. Entwickler haben zum Teil die, die den Hang gern, das neueste, geilste Feature einzubauen. Das ist vermutlich eben das, was dann eher etwas proprietärer ist als die anderen. Also von dem her, es, Sie, Sie machen das wahrscheinlich schon in den meisten Ausschreibungen, aber wir könnten auch noch noch mehr Sachen standardisieren, gerade auch auf fachlicher Ebene. Das, ich, das überspringe ich dann, das können Sie mitnehmen, überlegen, wie können wir in die Top Ten kommen. Normalerweise bei der Wirtschaftlichkeit und dem Standort für irgendwelche Großkonzerne wollen wir 1 bis 3 sein, bei Cloud sind wir also nicht in den Top Ten. Und äh, warum nicht? Oder? Also eben Bei der Ölförderung Öl wird es happen, Uran eher auch nicht, gold mäßig. Ähm, äh, von dem her vielleicht bei den Clouds. Das wäre doch was. Ähm, mal schauen, das wäre das. Nein, da gehe ich. Ja, ich, ich. Ich glaube, ich was einfach vielleicht noch ganz kurz, CHOpen, wo wird sich jetzt wieder. Hat ja mal Cloud-Engagement äh, gehabt, Open Cloud-Days, gewisse Sachen machen wir schon sonst, aber die Idee, ist, dass wir das wieder als, als Schwerpunkt aufnehmen, das heißt, es gibt wieder Anlässe dazu und speziell wahrscheinlich nicht mehr tageweise, sondern mehr äh, themenweise und einfach das wäre dann bei mir und eben noch bei, bei Michael Eichenberger, dass wir da etwas machen. So, nach dieser kleinen Werbung für CH Open danke ich Ihnen vielmals. Besten Dank Matthias auch fürs Aufnehmen des Signals mit der Uhr. <lacht> Nein, herzlichen Dank für die Ausführungen. Wir haben noch zwei, drei Minuten. Es ist mir wichtig, dass wir auch hier die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Gibt es Fragen? Dann möchte ich doch die Zeit nutzen. Du hast es übersprungen. Du hast gesagt, die Schweiz sind die Top Ten der Cloud. Wenn du jetzt eine eine Maßnahme die schlagkräftigste. Was muss wer tun? Ich bin nicht sicher, ob, ob, ob, ob eine alleins macht. Also wenn es nur eine ist, dann, dann, dann, ich denke, das effizienteste wäre, wenn, wenn genug Budget dafür Bescheid. Weil am Schluss hängt es immer am Geld. Also wenn, wenn, wenn eine Stelle, sei, sei das du oder, oder irgendwo eine andere einfach das Geld bekommt, um das richtig zu machen, bis hinten durch. Also nicht nur, wir sind, sehr, wir sind ich habe es übersprungen, wir sind sehr gut im Finanzieren von Forschung und Entwicklung. Wir sind etwas weniger gut in, in der, in, im Übergang zu den Produkten, beziehungsweise das überlassen wir einfach der, der Wirtschaft. Und manchmal ist, hat man das, das Empty-Bar-Problem. Also, ich, ich würde vorschlagen, dass man wirklich ähm, Geld investiert in den Aufbau einer, einer eigenen großen Infrastruktur. Wahrer Wunsch. Danke vielmals. Ich äh, werde das so weit <lacht>